Thema zum Thema Einkommen verschiedene Informationsgrafiken gesammelt. Eine Informationsgrafik, kurz Infografik, ist ein Schaubild, das Sachverhalte anschaulich darstellt. Wir wollen nun dem helfen, Informationsgrafiken auszuwerten, das heißt die Bestandteile zu analysieren und Kernaussagen ermitteln. Wir wollen uns nun ein Beispiel anschauen und eine Infografik analysieren und die Bestandteile benennen. Eine Infografik hat immer eine Überschrift, im vorliegenden Fall ist das Kindergeld in Deutschland, gibt also schon einen ersten Hinweis auf das Thema der Grafik. Manchmal gibt es Begleittexte oder weiterführende Informationen, das ist hier nicht der Fall. Wir haben aber eine Teilüberschrift, erkennt man daran, dass die Schriftgröße schon etwas kleiner gewählt ist. Aber hier stecken wichtige Informationen drin und zwar... Kindergeld wird also pro Monat ausbezahlt und wir sehen den aktuellen Stand der Daten. Das ist immer besonders wichtig, dass eine Infografik aktuell ist. Was hilft es uns, wenn jetzt die Daten schon zehn Jahre alt wären? Zentral sind dann meistens die Daten in einem Diagramm abgebildet. Wir haben hier ein Säulendiagramm vorliegen. Erkennt man daran, dass die einzelnen Säulen nach oben aufstreben, so wie antike griechische Säule. Und die Höhe der einzelnen Säule gibt dann auch dementsprechend den Wert an. Kindergeld wird in Euro ausbezahlt, das ist die Maßeinheit. Je nach Thema der Grafik kann es auch andere Maßeinheiten geben, Tage, Temperatur und so weiter. Oder auch die Darstellung der Zahlen kann besonders sein, also Angabe in Prozent oder Angabe in 1000, in 100.000. Die Höhe des Kindergeldes hängt jeweils davon ab, von welchem Kind wir sprechen. Also erstes Kind, zweites Kind oder drittes Kind oder dann ab dem vierten Kind. Eine Infografik sollten wir immer kritisch beurteilen. Das heißt, nicht nur die Darstellung der Daten sollen wir beurteilen, sondern auch, welche Angaben noch vorhanden sind und ob diese vollständig sind. Es muss also immer eine Quelle der Daten angegeben sein. Im vorliegenden Beispiel haben wir hier eine Abkürzung BMFSFJ. Diese Abkürzung kannst du jetzt recherchieren, wenn du möchtest, und dann beurteilen, ob diese Quelle vertrauenswürdig ist. Das Gleiche gilt für den Ersteller der Grafik also den Urheber, denn der entscheidet ja auch darüber, wie die Infografik dargestellt wird. Jetzt gibt es einen kleinen Arbeitsauftrag, den du mündlich bearbeiten kannst, aber auch später für den Hefteintrag benötigst, und zwar vorliegender Fall. Eine Familie hat drei Kinder, ermittle die Höhe des Kindergeldes mit Hilfe der vorliegenden Infografik. So, wir wollen uns jetzt die gesammelten Infografiken von Tim ansehen und vor allem die viergängigsten Diagrammarten die uns da anschauen und auch uns überlegen, warum diese Diagrammart jeweils gewählt worden ist. In der ersten Infografik geht es um das Nettoeinkommen privater Haushalte. Und zwar sind hier vier Kategorien aufgezeichnet. Paare mit Kindern, Paare ohne Kinder, Alleinerziehende, Alleinlebende. Und hier wurde ein Sollendiag Sollendiagramm gewählt, nochmal aufstrebende Säulen, die dann die Höhe des entsprechenden Wertes angeben. In diesem Fall eben das Nettoeinkommen im Durchschnitt pro Monat. Und diese vier Kategorien werden miteinander verglichen, das heißt, diese Werte werden verglichen. Das heißt, Säulendiagramme eignen sich besonders für die Darstellung eines Vergleiches von Werten. So, dann die zweite Infografik. Wir haben hier das Thema Konsumausgaben. Und zwar, wie viel gibt denn ein Haushalt pro Monat im Durchschnitt aus? Dazu wurde hier eine Zeitachse abgelegt, das heißt, das Ganze wurde dann pro Jahr ermittelt. Da muss ich dann hier so eine Y-Achse vorstellen und dann wurde für jedes Jahr eben ein Betrag hier abgetragen. Und das Ganze dann am Schluss verbunden. Das heißt, wir haben hier am Schluss so eine Linie oder so eine Kurve. Das Ganze nennen wir deswegen dann auch Liniendiagramme. Dann kann ich so eine Entwicklung mir ansehen. Das heißt, Liniendiagramme eignen sich besonders für die Darstellung eines allgemeinen Trends von Werten in einem bestimmten Zeitablauf. So, in der folgenden Infografik haben wir das Thema Ausstattung von Privat Privathaushalten mit bestimmter Technik, die hier abgetragen ist, das heißt, ein PC stationär, PC-Drucker, Festnetztelefon, PC-Mobil, Mobiltelefon, das wird miteinander verglichen, das heißt, wie oft kommt denn, kommen diese Geräte denn in den Haushalten vor? Nicht zu verwechseln mit dem Säulendiagramm, wir haben hier horizontale Balken, und auch hier werden die verschiedenen Kategorien miteinander verglichen, nur können wir hier schön eine Rangfolge darstellen, das heißt, wie oft kommt denn was in den Haushalten vor. Das heißt, Balkendiagramme sind besonders geeignet, um die Rangfolge von Werten darzustellen. So, und schließlich die vierte Infografik. Hier geht es um die Frage, wie viele Personen wohnen denn zur Miete oder in Wohneigentum. Dazu wird eine Bezugskurse gebildet, also der Anteil je 100 Personen. Und immer wenn ich einen Anteil an einen Ganzen darstellen will, dann bietet sich wie hier ein Kreisdiagramm an, das heißt, die Kreisabschnitte ziehen sich dann auf die Größe des Anteils.